Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Update von Iragon. Das ist jetzt die Version 0,53 und ja, ich habe ein Update glaube ich jetzt ausgelassen, aber ist glaube ich auch nicht so schlimm. Aber ich wollte euch jetzt mal auf den Laufenden halten, also legen wir mal los. So, da sind wir. So, die Schrift ist jetzt relativ weit auseinander. Ich kann sie kaum lesen, da muss ich schon ziemlich nach links gucken. Press and hold the highlighted button, open the equip menu. Ah, okay. Ja, da haben wir unser Menü, wo wir unsere Sachen auswählen können. Schwert, äh, Magie, also Feuer, Frost und äh, Blitz. Hier haben wir die Eisdinger. Und was jetzt neu ist, wir haben hier jetzt eine Mana-Anzeige und wir haben einen äh, ja, Lebensbalken. Und... Wenn ich gucke hier oder wenn ich schieße, geht Mana zu Neige und lädt sich aber auch wieder automatisch auf. Also da muss man dann halt auch drauf aufpassen, dass das halt nicht leer geballert wird, wenn Gegner da sind, sondern dass man immer ein bisschen was hat. jetzt ja, können wir uns hier unser Schwert nehmen. Das ist eigentlich nichts Neues. Nur hier haben wir das gleiche auf dem. Also per Grip-Taste kann ich hier das Menü öffnen und kann halt entscheiden, was ich haben will. So. Ja, jetzt will er hier das wir mit dem Schwert auf den Dummy hauen, aber das ist ja nichts Neues, das, deshalb gehe ich jetzt einfach mal weiter. Es gibt Tutorial, genau. So. Ja, dass wir mal so einen neuen Einblick von dem Spiel kriegen. Ja, da hinten ging es zu so einem so Lagerfeuer, da war aber jetzt nichts. Jetzt seht ihr auch die ganzen Hände wirklich oder die ganzen Arme. Und ja, unsere Anzeigen sind hier schön versteckt. Also stimmig, passt. Toll für VR gemacht, finde ich jetzt. Das ist jetzt nicht so schön, dass hier Orbs gleich Null steht, aber ist ja halt nicht die finale Version. Wir sind ja immer noch in der ganz frühen How Early Alpha. Ja. Wie bei den anderen Videos schon gesehen, so, so da hinten sind die Bösen <lacht> und die suchen jemanden und dann gehen wir jetzt mal weiter. So, und da hinten sehen wir schon, dass was neu ist, diese, diese Bälle, die ihr da seht, diese leuchtenden. Das sind die Orbs, die wir sammeln können und äh, mit denen können wir Upgrades kaufen, also das ist ganz wichtig, dass man die sammelt. You Ich kenne dich doch schon. <lacht> okay, gehen wir weiter. Hier sind die Orbs, die sammeln wir jetzt aus. Also wenn man in die Nähe kommt, werden die automatisch aufgesogen. Und äh, ja, jetzt kommen wir zum nächsten neuen. Das ist hier dieses Camp. Und wenn wir hier uns in dem Dings befinden, in diesem Ring, können wir Trigger drücken. Und dann lädt er uns ins Camp. Und von hier aus kann man Upgrades kaufen, das Inventar begutachten. Schauen wir mal. So, hier können wir auch diese... Ja, Magieangriffe Magie wahrscheinlich noch äh, optimieren. Das geht momentan nicht. Also ich habe keinen Einfluss darauf. Nachher können wir hier ähm, ja noch eine Axt bekommen. Kommen wir aber später zu. Hier sehen wir jetzt die, die vier Mana Orbs, die wir gesammelt haben. Und ich sage jetzt einfach mal, okay, ich möchte jetzt hier Level 2 Health. Und schon sind die Mana Orbs dann weg. Oder? Ne, hat er. Haben jetzt unendlich Mana Orbs. Scheint so. Okay, die vier bleiben. Gut, ist eine Early Alpha. Ja, hier können wir immer noch Charaktere freischalten, mit denen wir dann interagieren können. Das sehen wir auch nachher noch. So, eigentlich ganz cool gemacht. Hier kann man noch so ein bisschen üben, ne? Mit unseren Magieangriffen. Wie wir gesehen haben, unsere Magieangriffe können wir natürlich nachher auch noch upgraden. Aber momentan noch nicht, also das funktioniert noch nicht so ganz. Mein Name ist Anna, by the way. You never asked. Ich bin Derek. You live here alone? This is my uncle's hunting cabin. It doesn't get much use anymore. Hat sich hier was verändert? Why would you bring me here though? A knight doesn't turn his back on someone he can help. Are you a knight? No, but I want to be one day. Sieht irgendwie besser aus hier. Ich weiß so was for I'm sorry. What's in it that they go that far? Some notes that I don't understand. Sir, there's a cabin over here with smoke coming out of the chimney. Those soldiers, we have to go, now. That fire is still burning. Sir, So, jetzt sind wir wieder in diesen, in diesem Teil. Ja, hier ist jetzt neu, dass wir diese Orbs noch einsammeln können, während wir halt springen. Da sind Orbs. Die sammeln wir jetzt mal schnell hier, zack zack. Müssen wir aber jetzt nicht alle sammeln, also... <lacht> okay. Schwingen klappt auch ganz gut. Kann man hier auf den Baum drauf. Ja. So, vom, vom Look her gefällt mir es auf jeden Fall. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das schon final ist, aber mir kommen diese Orbs ziemlich krass platziert vor, also von der Häufigkeit her. So, jetzt sind wir da, da hinten Wölfe. Jetzt rüsten wir uns mal ein bisschen aus. So, da sind sie. Tschüss. Schneller. Hier ist wieder ein Camp, aber ja wir brauchen es jetzt nicht upgraden. Wir machen das nachher noch auf jeden Fall. <lacht> okay, ich hänge fest. Das hätten wir gucken, wie wir hier hochkommen? Ah, da war noch was, aber kam ich jetzt nicht dran. Okay, nehmen wir da den Weg hier. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ein Charakter. Lucia, go to camp to interact with Lucia. <lacht> Leute, jetzt bin ich wieder. Also, wenn man das sieht, ne, jetzt ihr wisst jetzt, was kommt. <lacht> okay, gehen wir mal ins Camp, schauen wir mal, was wir äh, mit der Lucia machen können. verpasst ihr Mädel aus solche großen Brüste. Ist ja nicht normal. Da hinten ist sie. Wir gucken uns aber jetzt mal an, was wir noch hier machen können. Wir haben 60 Mana-Orbs gesammelt. Oh, wir sind Max-Level, okay. Be kind, be raw. Gallery machen wir mal. Okay, sieht so aus, dass man da auch irgendwas freischalten kann bei den Charakteren. Ich weiß auch nicht, ob, die, ob man da nachher sagen kann, ja komm mal komm mal mit. Zum, zum äh, Kämpfen quasi. Be kind. Wow. Hallo. Ich weiß nicht, was die in dem Spiel jetzt damit bezwecken, Aber die wissen wahrscheinlich, äh, warum sie es gemacht haben. Die hat auf jeden Fall schöne Haare. <lacht> ja, Leute, das ist Lucia. Wir gehen mal raus aus dem Camp. Also hier werden wir wahrscheinlich noch andere Charaktere finden. Tschüss Lucia. Steht auch immer noch da. So, jetzt müssen wir wieder nach oben kommen. Wir mal den Weg hier. Ah, das habe ich die nee, am Baum nicht gesehen da. Da will ich hin. Und von da aus. Nein. Ja, die Version jetzt hier, die läuft auch nicht. Ganz so flüssig wie die anderen zuvor, das ist aber bekannt und die arbeiten an dem Problem. Also ab hier fängt es ziemlich an zu ruckeln. Dein hinten Gegner. Ne, das ist ein Busch nur, okay. Da ist auch nichts mehr. Achso genau, wir müssen jetzt wieder in diese Feldspalte rein. Wie beim letzten Mal. Also wer das alles ein bisschen genauer sehen möchte, der kann das natürlich in den allen anderen Videos noch gucken. Quick, do and find him. Spread out and find him. Must not have stopped. Let's keep going. He's probably got some distance on us now. Ah. Okay, wir können. Jetzt können wir wieder in diesen Höhleneingang rein. Thank you. Don't worry about it. We need to get going. So, da sind wir auch wieder. Hier weiter. Hier fehlen jetzt die Texturen wieder. Kommt alles noch? Ah, okay, da sind unsere zwei, die wir auch schon mal bekämpft haben. Machen wir mal Lightning und Frost, finde ich ganz cool. Wir haben keine Mana mehr. Der kommt nichts. Oh, da ist eine Kiste. Geld und Fighters Axe. Go to camp to equip your item. Okay, da ist auch schon Camp. Schauen wir mal, wie die... Die Axt so ist. <lacht> das Lucia noch immer. Fighters X. Da haben wir sie. Leave. Swart. Ah, okay. Ja, steht noch Sword drin in, in, im Menü, aber. Sieht auf jeden Fall cool aus. Man müsste die nur richtig halten. Also, das passt jetzt noch nicht so ganz. So, jetzt lass uns mal euch zeigen, was die Äxte können. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte mit einem Schwung da durch. Okay, da sind wieder Gegner. Kein Problem. Wir haben ja eine neue Axt. Da ist doch schon einer. Na, komm zu mir. was ist das für Lappen? Ein Schlag war hinüber. Das finde ich immer so schade, dass man wirklich die Waffen durcheinander ziehen kann oder. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Na komm. Okay. Hat sich weggebeamt. Magie macht Spaß, aber es momentan finde ich noch ein bisschen OP. Ah, da waren die Charaktere, die noch hier irgendwie reinkommen. Die müssen wir uns jetzt mal wirklich anschauen. So, Nummer 1. Und alles so mega Hupen. Ja, die Entwickler stehen auf üppige Damen, sage ich mal. Oder üppige Oberweite. Hallo? was war die Anna, oder? Ach, die guckt sich auch da hier ein paar Mädels an. Ja, ich würde fast sagen, das ist Anna in einem anderen Gewand. Und wer bist du? Sind wir das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von, der, von den Charakteren her, sieht echt cool aus. Also wer so also auf Manga steht, der wird das hier mit Sicherheit mögen. Ausgeflippte Haare auf jeden Fall sind auch dabei. <lacht> okay Anna, sollen wir weiter? Also ich glaube jetzt hier, hier um die Kurve war Schluss. Ja Leute, das sollte ein kleiner Einblick werden in Iragon in die neue Version, die 053er und ja... Wie ihr seht, es geht langsam voran, immer stetig, geht ein bisschen weiter. Aber natürlich ist ein kleines Indie-Team, da geht natürlich nicht alles super schnell. Ich vermute, dass die jetzt erstmal eine, ja, ein bisschen was Spielbares produzieren wollen, um dann eine vernünftige Kickstarter-Kampagne zu starten, um auch das finanzielle ja, Background zu schaffen, um dieses Spiel wirklich äh, ja, final zu bekommen. Ist nicht immer einfach als Indie-Team, von daher... ja. Man kann es über Kickstarter machen oder man bringt es direkt raus als Early Access. Aber da kann man echt als Entwickler Schiffbruch erleiden, wenn man, ja, sag ich mal, dann, äh, ja, Käufer hat, die überhaupt kein Verständnis haben, wenn irgendwas Early Access ist und, ja, nicht, nicht fertig ist, nicht funktioniert, Bugs und so weiter, dann hagelt es schlechte Bewertungen. Von daher ist das auch äh, nicht so einfach. Natürlich als Käufer ist es auch nicht einfach, Early Access Titel zu kaufen, denn, äh, ja, man investiert Geld, eventuell mehr als 20, 30 Euro und äh, hat dann einen Titel, der eventuell auch nie fertig wird. Also ist Gefahr auf beiden Seiten, von daher ja, muss man das abwägen, was man da haben will. Aber ich denke, Kickstarter wäre das Richtige für dieses Spiel hier. Könnte echt was werden, wenn sie denn den finanziellen Background schaffen können. Okay, Leute. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, ja haut doch mal auf den Abo-Button und vergesst dann aber nicht die Glocke, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.